Etwas zu tun, wonach einem gerade zumute ist, ist einfach. Etwas zu tun, obwohl einem gerade nach etwas anderem zumute ist, ist schwer. Leider verlangt die Verantwortung einer Langzeitbeziehung, etwas zu tun, nachdem einem gerade nicht zumute ist, damit man später ganz einfach das tun kann, nachdem einem zumute ist. Oder stimmt es das nicht? dass es angenehmer ist, wenn man die dem Partner versprochene unangenehme Hausarbeit erledigt hat, als wenn man sich Ausreden beim Heimkommen überlegen muss, warum man sich einfach unerledigte Dinge aus dem Haus geschlichen hat.